Und damit, hallo meine Pucke und poke willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Mutant Mats Deluxe. Deluxe-Version, denn in der Deluxe-Version gibt es mehr Level und ist schwieriger als in der normalen Version. Und ich weiß nicht, wo man die normale Version kaufen kann. Deshalb ist es egal. Wir spielen die Deluxe-Version. Punkt. Und äh, ja, erstmal direkt am Anfang viele Sachen gesagt, bevor wir anfangen. Ja, doppel gemoppelt. Ja, ich spiele das ähm, mit Tastatur und mit Maus. Es gibt viele Möglichkeiten, es zu spielen. Also ich werde die Steuerung nicht erklären. Nur das mal schon mal gesagt. Denn es gibt viele Versionen, also man kann mit... Ich habe jetzt gesagt, ich erkläre es nicht, aber ich mache es mal. Mit X und mit Y kann man spielen, mit WASD, mit Pfeiltasten, mit Linksklick und mit Rechtsklick. Mit Controller bin ich mir nicht sicher. Aber mit den Sachen spiele ich halt. Und mit Leertasten natürlich, zum Springen. Ähm, ja genau, ähm. nein, dieses Spiel kostet eigentlich 10 Euro auf Steam und auf dem 3DS, wieso 3DS, das erkläre ich 3 gleich, aber es hat einen richtig geil, äh, richtig hohen ähm, Rabatt, Das ist jetzt nur noch 1 bis 2 Euro kostet. Also wenn ihr das jetzt hier noch seht, das Video, dann könnt ihr zu Steam gehen und 1, 2 Euro ausgeben und das Spiel kaufen. Ja, also 2 Euro ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, es kostet unter 2 Euro, aber mehr als 1 Euro, so meinte ich das. Ja, auf dem 3D yeah. gibt es auch, weil das Spiel ist ein 3D-Spiel. Und ein Shooter, wie ihr schon seht, in seiner Hand und auf dem Titelbild und so. Wir starten einfach mal. Unter uh, New Game. Alle am Schillen bis zum Spielen. Oh, ein Meteorit. Juckt den nicht. Oh nein, er kommt näher. Oh wie die aussehen Invasion, die News, die Muddies sind ausgebrochen yeah. So. und hier, wir spielen diesen kleinen Jungen hier er hat gedacht ich kann mich auch ducken und ja wie, wie ihr seht, ich kann mich einfach ganz normal springen und ich erkläre erstmal bevor ich weitermache oben links seht ihr meine Münzen, die sind wichtig, damit kann man Sachen kaufen oben ja. rechts sind meine Leben, wenn die weg sind bin ich tot Unten links, also unten links, äh, habe ich jetzt mein Jetpack, denn ich kann mein Jetpack benutzen. Aber nur, wenn ich auf dem Boden bin und dann so springe. Denn dann lä lä lä lädt er sich wieder auf. Aber ich kann auch einfach in der Luft abbrechen. Und wie wir den anderen Balken da bekommen, das ist, ja, könnte vielleicht ja was mit Kaufen zu tun haben. Und unten rechts sind die Sachen, die man, ähm, freikaufen kann, ja. Wenn ich jetzt hier drauf gehe auf diese Stacheln, dann bin ich sofort tot, also, ja... Jump 2. Ja, also zweimal Jump gedrückt. Und, drücken. und dann haben wir es. Diese Münzen. In jedem Level gibt es übrigens 100 Münzen. Also genau 100. Zack, zack. Boing, boing. Shoot. Ja, es gibt nämlich auch diese kleinen Gegner, die ich jetzt einfach abgeschossen habe, ohne die euch zu zeigen, weil ich ganz schön gemein bin. Und jetzt seht ihr, wie es 3D ist. Jetzt sind wir im Hintergrund. Aber wer dachte, das war's schon? Nein. Das war's noch nicht. Es gibt noch mehr als auf Fall. Bei den Effekten. So. Nimm doch mal die Münze dort. Ich dachte, nimm die Münze dort. Geht doch. Also ich empfehle das Spiel wirklich. Wie gesagt, auf Steam. Und auf äh, 3DS. Aber auf Steam ist es äh, empfehlen, der ja. Aber auf 3DS ist die Steuerung, glaube ich, besser. Egal. Und da hinten können wir noch nicht hin. Dafür bräuchten wir, glaube ich, etwas. Na, egal. So, jetzt sind wir wieder im normalen Land. Bam, bam, bam, bam, bam. Ducken. Ducken, damit der uns nicht trifft. Dieses komische Auge. <lacht> Und jetzt sind wir im 3... Sind wir ganz vorne im Vordergrund. Ist das nicht cool? Yeah. Und ich habe vorhin gesehen, dass da so ein, so ein Land ist. Kann man hier jetzt einfach... Ja. Oh. Ey, das ist Folge... Ist ja auch noch was. Ich, ich, ich traue mich nicht. Hier traue ich mich auch nicht. Aber ich habe vorhin gesehen, als ich das zeigen wollte. Deshalb habe ich ein bisschen gezögert, dass hier irgendwas vorne ist. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. V-Land. Mit oben kann ich in solche Sachen reingehen. Level übrigens äh, ein Secret Level und ein weiteres Secret, also Bonus Level und ein Secret Level. Die sind alle für die 100% ähm, nötig. Ich habe noch nicht erwähnt, aber wie ich mache ein 100%. Sorry, dass ich es vergessen habe zu sagen. Ich werde einfach irgendwo am Anfang äh, reinpacken. Ja, komm, ähm, irgendwo am Anfang werde ich es reinpacken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten wisst ihr es jetzt, dass es ein 100%-Run ist. Ah, aber es gibt auch so ein Hardcore-Mode, Hardcore -Mode, dass die, äh, die Checkpoints, wie ihr da oben seht, da ganz oben links, äh, die werden, die sind dann ausgeschaltet, aber den machen wir nicht. Den könnt ihr einfach selbst ja, spielen, wenn ihr das Spiel habt. Boin. Die werden dann hier weg und dann müsste ich das ganze Level vor vorne machen nach einem Tod. Und es gibt keine Herzen in diesem Spiel. Wenn man einmal alle Herzen verloren hat, dann, muss, dann kommt man, muss man sich auf den äh, Checkpoint vertraut machen. Wenn man keinen Checkpoint hat, Da komme ich drin. Komm. Denn das bringt auch nichts, denn es ist ja, der erste Tod äh, gewollt, denn... Mit einem Leben da noch durchzugehen, das lohnt sich gar nicht, weil ich kenne das Level. Das erste Level kann ich auswendig, weil ich das... Ich habe so oft jetzt schon versucht, das Spiel aufzunehmen, das glaubt ihr mir nicht. Vielleicht ist es aber doch, aber egal. So oft. So jetzt, Okay. Und dann fliegen wir. Denn das sind übrigens hier Mats, deshalb auch Mats. Äh, Mats ist. sowieso so, so, so ein Art Dreck. Äh, ja. Kann man so als Dreck bezeichnen. Ne, aua aufpassen Denn das ist das komische Auge und das will mich töten. Bam. Krieg's mich nicht. Bam. Oh, das war knapp. Oh, jetzt haben wir hier so ein Ma so eine kleine Jump-Comm-Passage, die gibt's auch. Der Treffer ist mir jetzt äh, Schnuppe, denn das einzige Problem hier wäre, runterzufallen. Es gibt hier voll, ähm, also es gibt hier wirklich nur Matt Gegner. Alles ist, alle Gegner sind Dreck. Und unser, unser Helfer ist unsere Wassermaschine. Ist das vielleicht so eine, so eine wasser so Wie beim Schwimmbad, so eine Wassergang? Keine Das ist das Ziel, so eine Sterne zu sammeln. Und jetzt sind wir im Hauptmenü. Aber ich gehe noch mal ins Level rein. Denn wir wollen ja, ähm, ähm, ja das normale Ziel erreichen denn das weiß das Dingsziel. Ziel das war ich aber nur weil ich schon mal eine Folge geschaut habe von jemand anderen weil ich nur so geschaut habe ja wie be be bekannt ist das jetzt auch dort Deu in Deutschland und ja da kam ich nur ein Play gesehen was so mittel gut war also ich fand das nicht so schlecht Fand eigentlich in Ordnung Bam. und ihr merkt schon dass ich nicht alles einsammeln muss denn es ist alles gespeichert welches Level schafft aber nur welches Level schafft deshalb ich jetzt hier. Zack sind wir gleich wieder da, wo wir das hatten. Hier. Hier haben wir noch nicht eingesammelt. So. Und dort hinten ist das Ziel schon. Das sind jetzt ja auch da. Und ich belasse nur jedes Level mit 100 ganzen Münzen, wie ihr oben links erzählt. Mehr gibt es in jedem Level nicht. Nur 100. Nur. So, da haben wir es auch. Bam. Hier gibt es auch dieses eine Bonus-Spiel oder Bonusding. Ich weiß nicht, was das ist, ob das auch zu den 100% gehört. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es kennt oder wisst. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Und jetzt, hier kann man sein Geld ausgeben, sage ich mal. Also ich erkläre es euch mal. Granny's Attic. So, Granny, ich will das hier kaufen. You need to collect more golden diamonds. Ach, das sind goldene Diamonds, okay. Es gibt 40 Level, wie ihr schon seht. Und äh, das hier ist der bessere Shooter. Das hier ist... Keine Ahnung. Ach nee, Das hier ist der Shooter. Das ist hier der Jetpack. Und das ist hier der, der Jump. Der bessere Jump. Und Granny ist traurig. Das ist unsere Oma. Ja, sie sieht genauso aus wie wir. Aber egal. Und sie schützt sich ja und möchte möchte sicher sein, dass wir genug Geld haben, damit wir das auch bekommen. Und ja, wir machen dieses Level noch. Und dann war es das mit, dem, ja, mit der Folge. Wie komme ich dahin? hin? Kann ich einfach so hin? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Weil es gibt ja eigentlich einen anderen Weg, wenn man hier hinkommt. Und dann kommt man eigentlich wieder zum Anfang zurück. Also zum Spawn, wo wir gerade waren. Aber ich mache es einfach mal so, weil es so auch geht. Und ihr habt schon gesehen. Darauf komme ich gleich zu, weil er ist bei uns am Anfang auch noch da. Springen! Ich weiß nicht, wie der Typ hier heißt, den wir spielen Deshalb kann ich einfach keinen Namen nennen. Aber er hat eine Ähnlichkeit mit mir, aber nur mit der Frisur. <lacht> Weil manchmal habe ich etwas richtig hässliche Lätzchen. Oder wer hat das nicht? Vor allem morgens, morgens sind meine Haare so richtig verbuschelt. Jetzt rede ich über Haare, obwohl ich ein Shooter-Spiel spiele. Ja. Das ist so ein, die, die, die kennt man vielleicht aus Mario. Das sind solche Bombs oder wie die heißen, Mario. Ich hab den Namen vergessen. Ah! Boah. Bin ich hier runtergefallen. Jetzt muss ich also aufpassen. So, so das Level machen wir noch. Ich mache jede Folge ein, ganze Welt. Denn ich glaube, das wäre auch gut so. Denn es gibt jede Welt in zwei Level und diese Bonus-Level da, die ich euch gezeigt habe. Okay, bam. So, zack und Hintergrund. Yeah. Bam. So. Und ich werde auch direkt danach die zweite Folge aufnehmen. Oh, jetzt habe ich frame -Einbruch. Oh nein, was ist hier? Oh, okay, jetzt geht's. Was war da? Oh, was ist das denn gewesen? Einfach, oh, oh, oh. Oh, was ist los? Das Spiel leckt. Das Spiel hat frame brüche Was ist hier los? Das, oh, ich muss mich entschuldigen für die frame -Busche. Für die kann ich nichts. Oder vielleicht doch. Uh, weiß nicht, ich, ich, ich behebe das mal eben. So, da habe ich das mal eben behoben, das Problem. Ich hoffe übrigens, dass ich nicht zu leise bin, denn das wäre sehr doof, sag ich mal. So ganz lieb und freundlich. So, zack. Und so. Scheiße, scheiße, scheiße, komm. Ich hasse diese Plattformen, wie die Pesten. sind so scheiße. Zack, zack. Bam. Ah, zack. Und Vordergrund. Moin. Ist hier was? Nee, da kann man nicht mal durch. Okay. So. Zack zack. Ist da hinten was? Ich trau mich nicht. Nee, ich trau mich wirklich nicht. Oh, der, der, der Hintergrund. habe ich nicht gesehen. Bam. Ah. Okay, los. Los, los, los. Rein, rein, rein, rein. Bam, bam. Okay, wurde nicht getroffen. Ach, hier geht's weiter. Okay. Oh, scheiße. Jetzt wurde ich getroffen. Ist er tot? So. Oh nein, ist an dich. Oh, scheiße. Wir sterben. Oh, oh Gott. Nein. Checkpoint. Okay, ganz langsam mal rantasten. Okay, Ziel. Ziel. Jetzt habe ich nur das Bonus-Level nicht geschafft. Ich weiß nicht, wo das war. Aber ich würde sagen, dass das auch schon mit dieser Folge wäre. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt eine positive Bewertung und schaut auch die nächste Folge vorbei. Haut rein und tschüss.